Ja, oh, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Yes! Im letzten Part haben wir das Casino abgeschlossen und das Bad Ending ausgelöst, in dem wir unsere haben. Ja, und zwar endgültig. Aber dieses Mal weil ich weiß nicht warum wir haben unsere Seelen irgendwie zurückbekommen wir haben das ganze Spiel noch mal gemacht ja und ja deswegen gehen wir jetzt da rein und hauen den auf die Nase auf die Nase schon immer mal den Teufel auf die Nase geben was ist mit den mit den Augen oh wen haben wir denn da ihr habt nicht nur meinen unnützen Schergen König Würfel versohlt sondern ihr habt auch meine Seelenverträge jetzt schließt euch mir an nein Ihr fällt mir also. Ihr fällt mir also in den Rücken, was? Ich werde euch lehren Verträge nicht zu brechen. Aufgepasst! Ja. So müssten zwei Tassen gegen den Teufel kämpfen. Ja. Warum denn nicht? Da wäre bestimmt voll einfach, pass auf. Nein. Es ist sehr viel schwieriger, als du denkst. Nicht so schwer wie ein Casino. Nehme ich mal an. Das ist ganz schön lange. Ja. Ja, der ob schon zehn Phasen. Ne? <lacht> <What>? <lacht> <lacht> oh. Oh, auf mich, ich weiß noch gar nicht, wie du funktioniert, äh. nein, nein, doch nicht auf mich. Ich weiß, wie du funktioniert, aber geh nicht auf mich. Ich glaube, ich will mein Buff setzen. Danach. Ich brauche mein Ziel. Genau. Ja, da bin ich weg. Nein, Danilo. Ich muss ich ja alleine gegen die Teufel kämpfen? Ja klar. Warum denn auch? Warum denn auch nicht? kann sie gar nicht normal schießen? Ich, ich muss mich ja konzentrieren. Ich musste den Geist steuern. Da kannst du doch äh, ich glaube doch, aber. Ja, besser als von dem Ding wegzurechnen. Nein. Ja, zurück. Na, jeder, der es wagt, sich mir zu widersetzen wird, finde ich Wir werden sogar in die nächste Phase gekommen. Ja. Ich glaube, wir brauchen doch ein bisschen mehr Herzen. Meinst du? Ja. Doppel oder einzeln? So, ich nehme erstmal das hier. Ich weiß ja nicht, gibt es eins deiner Angriffskraft? Ich weiß ja nicht, ob das ich weiß nicht, beides. Das. Hm, nimm du mal, nimm, nimm mal Doppelherzchen nimmt das einfacher. Der Mann, tut beides gleich. Oder der Mann mit zwei Herzen tut das mehr. Angriffskraft denken Ich weiß nicht. Vielleicht war, weiß das ja jemand. Wenn, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja. Nein, wir schließen dich dir nicht an, wir geben dir jetzt aufs Maul. Ja. Wir hauen dir jetzt auf die Nase und dann auf die Augen. Ja. Haut ihm auf die Augen. Ja, genau zwischen den Augen. Ja. Genau da. Genau da. Genau da. Genau so. Genau so. Genau. No, so. Wie. Du. Auch. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht! Oh nein, mit dem ist Augen, ich. Ja, das ist, so gut, das ist so Oh, schwingt! Oh. Oh, ja. ich hab trotzdem so getroffen. Oh oh. Ich werde dich kaputt. Muss ja angefangen ausfahren. Habe gesagt, cool. Oh. Nein. Na. Oh. Du hast den Vertrag gebrochen, dafür werde ich dich zerbrechen. Okay. Oh, der trifft ich oh, auch noch damit. Ja, mich auch. Boah. Oh. <lacht> das läuft nicht gut. Oh, Junge. Wenn er als Treffen vorkommt, muss einfach ey, in die andere Ecke laufen. Äh, lief was? Oh! Wollen wir beide da rein? Ich Ui. wollte gerade parieren. Ja, zum Fallen kann man das schon beinahe. Ja. And begin! Ich hab den Kopf hat Oh. So zu früh, um diese World einzusetzen. Wie Nacht zu früh, the World einzusetzen? Ich <lacht> power oh, Ich bin tot! Thank you. Oh, what? Glaub, der Mitte ganz dick dabei. Geh zurück! Hier rein! auch! Ah. Wie die erste. Nee, wenn ich ganz ehrlich bin. It's on. Ah, oh, war fast. Oh, Au. Oh. Oh. <lacht> Junge. Opa! Oh, ich denn, von welcher Seite da kommt, ey. Ich kann sie gar nicht sehen. Oh, was? Ja, das ist ein... <lacht> ja, wir sind irgendwie nervös. Ja, okay. Dieser verdammte Teufel, ne? funktioniert einfach also, also springen und dashen. ja, ja das ist gut, habe ich auch für. oh gut. Viel besser bis jetzt. Ja. Da wir, ein wir müssen diese Bomben unbedingt variieren weil sonst machen die einen Sau Sparen. Ja, den Lust Ich treffe. Kannst war gerade auch oh, mal. Ja. Oh. Oh. mein Ding sonst setzen? gemacht. Nein. Ah. Ah. Nein. Ich hatte noch volle Dinger wieder weint. Nein, das war sogar die letzte Phase gewesen. No, Nein! Oh man! Sag das einfach. Okay. Ja, diese Phase ist relativ leicht, aber die ist nicht leicht. Ah. ich, ich verschaffe uns hier mit meinem notfall hier hier ein bisschen Freiraum, damit uns diese kleinen mini uns nicht auf den Sack gehen auch oh. ich vor allem mit meinen auflade -Dingen. ja ich auch okay oh gott bam, bam, bam, bam. Oh. Da Oh. Das nicht ja jetzt bin ich Was für nicht Ja. Ah, beide nur ein AP, das ist nicht gut. Ach, du hast die eigentlich auf der Terras losgehen. Aber sollte beide ein bisschen in der Nähe bleiben, müssen wieder leben. Ja. Oh, Phase. eine Frage Bin ich runtergefallen Nein, nein, Warum? Oh Gott. Ah. Äh. Nein. Also Ja. So yeah. Here goes. Die Phase läuft auch langsam. Ja. Yeah. Oh, oh, Nein. Das flippt einfach ey. Ja, dass sie nicht entkommen. er <lacht> ja. Nein, ich bin wohl ein Fallen. Oh, fängt you. Oh Nein! Hier muss mir doch Oh Gott! Au! Nein! Ach. Äh. Oh. Nein! Da komme ich nicht hin! Ah. <lacht> Ich schon, oh. You're out! Au! Oh. Oh. Ich habe es nicht drauf gehört, was er mit der getan Irgendwann auch schon mal solche Geräusche gemacht. Ja, Au. Au. Au. Wir müssen jetzt diesen Teufel äh, machen. Na, gibt's da? Also. Boah, den habe ich nicht gesehen. Boah, den habe ich auch nicht gesehen. Lass dich doch nicht einfach so sterben. Jetzt tippt ein einkaufen wieder. Ah, oh. na. Oh. Oh. Oh. Nein, ich habe aber allerdings eingesetzt. Wieso? Dann schaffst du so. Ja. <lacht> sagt er so fällt runter. Was? Was? warum wurde so getroffen? Oh. Au. Oh. Äh. Oh. kommen gesehen, ne? Äh, tut hier irgendwie sechs Armee wachsen. wachsen irgendwie macht er nichts mit denen außer oh. seinem Kopf. Du warst schon tot. Oh. Äh. Wie I'm, dead. Äh, what? I'm alive. Wie, wie zur Hölle habe ich überlebt? Oh Gott, ich sollte das nicht so hoch einsetzen? Okay, ich hab noch Nein. Nein. I muss go. To the new mein Planet needs to. Oh. Muss auch los. Ja. Wir haben wir eigentlich schon. Ja, 17, 18, ich ja nee, Nein, zu früh! Das ist echt oh. nicht. Na, da will ich es Abschied. abschieben. Mein Aufgeladen sind schon immer. Die weil die macht der Doppelherzen. Ja, das machen. Ja. Na, das ist <lacht> Weil er den Typen ab. Ugh. Verdammte Axt, verdammte Axt. Out. Das ist das, was ich meine. Ah. Zurück zur Karte. Hm. mehr Herzen. Ah okay. Ah man, das müssen wir doch jetzt mal schaffen. Äh, sagen, Audi. So auch die. auch mhm. die. bleibst du bei, bei Energiestrahl? Ja. Dein Stand ist ein Energiestrahl. Ja. Zum Beispiel spezielle Fähigkeit. Mhm. Nein. Ja, fragen der uns dann noch? Ja, warum folgt uns doch? Noch? Hm, vielleicht denkt er so. Ah, vielleicht. Vielleicht dieses Mal. Ja, vielleicht sind die noch mal so blöd. <lacht> ja. So. Kommen her. Ja. Jetzt gibt es auf die Fresse. und Jetzt auf die Eier. What? Ja. Here's a real high-class now! Go! Oh! oh. <laughs> uh. auf mich muss nicht. Warum Nimm das doch Den wir uns. Ja Ja, ich bin mal Ja. Oh Gut äh. Oh, die kann man sogar erledigen. Klar kann man die erledigen. heute die ganze Zeit. Okay. Das ist nicht richtig. Das ist wild. gut. Nein. Ja. Wo ist der getroffen? Nein. Nein. Das liegt so gut. Ja. it's on Na, <lacht> ah, <lacht> und, ob, <lacht> und wieder getroffen. ey. wir ja. ja, raus. Ja, <lacht> nein, nee, nicht damit. Oh, das ist 3 AP, gut. Ja. Mmh. Mmh. Okay, verteidige mich. Äh, ja. fallen <lacht> so, den Schiff kann ich nicht verteidigen, tut mir leid. Ah, letzte Phase. Nein! <lacht> der erste Schiff, der immer runterkommt. Ey. Ja. Das ist ein Man kann ihn sogar ausreichen. Ja, so wie aber... Wie? Ich weiß, er ist ganz... Schön. Oh mein Gott. Nein! Da ist Nein, da wollte ich nicht hin. Ah, Na! Hat getroffen. Ja, von diesem kleinen Faxi hier. Ja. ja. Geil. Ja, geil. Ja, da kommt Viech. I got you back, bro. ja und da kommt jetzt wieder einer oh. äh. so mann also <lacht> bälle am hm. umfliegen man bälle nein was mache ich da <lacht> Ich lasse dich nicht einfach so sterben. Warum habe ich da meine Dinger nicht frei? Ich weiß nicht. Oh. oh mach den denn kalt. Okay, gut. So dann. Invisible Frames. Names for the Win. Uh, uh, okay. Oh Oh Hab ich nicht gesehen. Nein! Warum sind die immer so tief, wenn einer von uns reicht? Ja, ich denke mal noch feuern. Ich bin schon tot, oder? Ne? Er noch am ah. also, du auf die Tränen draufgehen kannst. Ja, die Tränen kann man tatsächlich parieren. Okay, einfach, einfach. Oh. Wir machen das, Wir machen das jetzt zu Ende. Ja. No. Nein. Na, oh, ich wollte oh. schon mal. Äh. Oh, ich bin schon schlose. Nein, bist Ich, müssen ich nicht einfach so sterben. Oh. Thank you. Is on high five, eh? Yeah. Weil keine Freunde hat. <laughs> What? So bin ich noch runtergefallen. What? Ich bin tot. Thank you. Ich bin tot. Nein, ich, ich lasse dich eigentlich sterben. Oh. So alt! Was? Oh. <lacht> ich glaube, jetzt ist ich doch wieder tot. Ja, ich. Ja. Ich war schon in der ersten Fall tot oder so. <lacht> Aber... Also. Nein! Oh Mann! Ne. Wir ziehen das jetzt anders durch. Ja, das länger ist jetzt nicht mehr. Richtig, richtig. Wollte ich da sagen. Länger ist nicht mehr. Länger ist nicht entscheidend. Nein. Fakt ist einfach nur, Wollen Wir jetzt schaffen es. Ne? Ja, Oh, warum? Direkt in meine Richtung. Na, oh. oh, Das gibt's doch erstmal nicht. Hey, ich habe nur einen HP. Da muss ich mal oh, sein. Erste Phase nicht so auf. Ey. <lacht> ja. Der Rest ist noch nicht mal so schwierig, ey. Mit der tot übrigens. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, das heißt, ich muss es wieder richten. Ich komme zur Rettung. Irgendwie. Ah, Hilfe! Oh, ja, ja. gerade ganz schön warm ja, von der plattform weg ja da kommt immer ein ding direkt runter ich glaube du sollst erst die plattform wechseln also ja diesen angriff bis schaffen. Genau. Selbst wenn es ein Stundenpart wird. Ja. Ich muss ein Ja. Um. Hey. Mein Skill reduziert irgendwie voll. Ich so Warum? Warum muss ich dann den Skill jetzt reduzieren? er hey, geht's halt nicht. jetzt <lacht> <Hey. lacht> <lacht> Mein Gott! Was ist das? Oh Mann! Oh, man. Ja, ich bringe mich durch. jetzt kommt der von der Richtung, ist klar! Ja, <lacht> ja, <lacht> ich viel sowas von erledigen aber ja ja jetzt seht ihr es hat Hass auf den teufel der mag ihn nicht ne? ja also schlimmer der Dachboden auszugehen gemacht hat der ja, nicht so schlimm schlimmer also nicht dafür schon ganz schnell Nerven mehr ja, als nur ein p okay, in die nächste phase gehen das wäre sehr ja gut schon wieder diese phase hier das war aber keine dinger mehr also ja ja, ja klar. Ich will schon reingehen Aufzuladen und gleichzeitig springen, das geht irgendwie nicht. <lacht> ja, da kommt Bomben aus seinem Ohr. Ja. Ja, da hat er hat ja was im Ohr. Ja. Nein, verdammt, externe, wahrscheinlich in der nächsten Phase. <lacht> Erlaubt. Das ist auch bei occupy verbleiben, die vorkommen. Ja? Ja. Irgendwie ein Angriff oder so von einem man Ich war noch nicht 15 Mal getroffen, da ist schon mal gut. wir sind so bekommen auf die fresse Oh, noch ein paar mehr Herzen in der nächsten Phase. Hey, hey, hey. Oh Gott, weil in den rein beinahe in den rein gedasht. Es es ja, aber ich glaube, da muss mich ja langsam mal. Oh, schon... Da kommt keine mehr, das natürlich nur aufs Ausweichen. Ja, War ehrlich, ja. dachte jetzt einfach die nicht... Wahl trotzdem noch irgendwie. Noch... So. Glaub, ja, der Schaden tut irgendwie nächste Phase war irgendwie so weit. doch mal. die Freezer. So Nein. Nein, tot. Das ist nicht einfach so sterben. Bleah. Bleah. Nein. Wir müssen in der Nähe bleiben. Zur ah. Phase? So Nein. Oh. Nein. <lacht> Ja, komm wieder rein, ich werde. Ja, langsam geht es auch mit der Phase, hab's ja für. Wir wollen uns konzentrieren. Ja, da kommen die Bälle wieder. Ja, da kommt die Bälle wieder. Ja, nämlich 10.000 Mal. Ah. Da hat sich selbst ein Heilfall gegeben. Was, ja. wir, was machen wir dagegen? Schießen wir ihn fast. Genau, den bringen wir um. Äh. Oh. Was hat sich so getroffen. Hey. Alter, ey, bin ich froh, wenn wir den erwähnt haben. Was sollen wir denn schaden, wenn dann? Gut. Was ja. wird sich jetzt da hier ändern? Das hey. Ich habe keinen Schaden bekommen. Wie habe ich das geschafft? Alles ja, gut. Ich habe nur Schaden bekommen. Ich habe keinen Schaden bekommen. Du hast nur Schaden bekommen. war was? Oh. Ist halt noch nicht mal so schwer, ey. Ich So habe ich mich geduckt, ey. Nein. Äh. Oder so stand es auf mich, dass ich geduckt bin, ne? Ne. So, jetzt mal Nein. Nein! Nein. Nein. Nein. Ne, ja für ja. die ehre Warte, die kleider ja geil ja, aber ich das ist geil ja. nein, ich bin mir getroffen habe ich ja auf der linken seite bin ich gar nicht sicher ich bin ja jedes mal getroffen alter jetzt zeit halt für die bullshit phase sagen wir einfach oh. für mich wir haben die am von der ah, 3 und 2. Also gut, weiß ich nicht, keine Ahnung. warum die so also hoch? Oder Ist das nicht die Frage, die wir uns alle stellen? Boah, ehrlich. nehmen die Fresse immer weiter, immer weiter, immer weiter. Immer weiter. Oh gut. Immer weiter, immer weiter. Geh weg. Zwei, weiß ich nicht mehr. Von, von den Chips. Boah. Immer, immer eine Flasche <lacht> okay. Jetzt kommt der rechts. Der kommt jetzt bei hier runter. Pass auf. Ich muss muss erstmal diesen Typen da ausweichen. Ne? Nein. Ja, wir beide sind noch am Leben. Einer von uns muss das Ding ausweichen. Aber wir müssen ihn erlegen, vorher weit ist. mir. Ja, Noch ein letztes Mal, Ach, Minuten. Oh, ich denke, das ist eines Finals würdig. Zwei Minuten 52 haben wir gebraucht. Das halte ich für eine Lüge. Und B war ich einmal in dieser Phase am Leben. Haben wir halt direkt geschafft? Ja, <lacht> also ob du, du derjenige willst, den erledigt hat. Ich habe ihn erledigt. Ich bin den Dinger ausgewichen. Die ganze Zeit. Ey. Also, ach ja, ach ja, ich, äh, die Brüder hatten den Dämon besiegt und ihn gezwungen sich zu ergeben. Wir nehmen deine Kapitulation zwar an, lachte Tassilo, aber wir sind noch nicht fertig. Und damit vernichteten sie Tassilo was und damit vernichteten Tassilo und Podcop alle Seelenverträge und befreiten die Bewohner der Titfosinsel aus der ewigen Sklaverei des Teufels. Ich kann es kaum erwarten, das allen zu erzählen, sagte Tassilo. Sie machten sich schleunigst auf dem Heimweg. Hm. Du äh, Da bist du also äh, los. Wer als letzte zu Hause ist, hat einen Sprung. Stichelte so, äh, während sie liefen. Als sie zu Hause angekommen waren, trommelten sie alle zusammen. Ihr habt keine Schulden mehr beim Teufel, verkündet das. Hello, und dieser Fiesling würde uns nie wieder beheiligen. Fügte äh, hinzu. Opa Kessel sprudelte vor Stolz, buchstäblich über alles, über als alle zu jubeln begannen. Hey, keine ahnung das Problem hoch hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip. Und als das Freudenfest begann versprachen die brüder sich niemals wieder ärger aufzuweisen und daran hielten sie sich auch zumindest bis zum nächsten mal aber das ist eine andere geschichte 2 was vielleicht sogar kommen könnte die end Yay, wir haben es geschafft wir haben ja. den teufel erledigt und wir sind seelenretter Schön. Oh, keine Quells? Nee. Wenn wir in Teufel, die sehe verkauft haben, Kimmer Oder. Nee, keine Quells. Ja. Nee, wir haben 100 Prozent. haben einen Stern. Ja. Dieser Stern bedeutet, dass wir jetzt auch den Expertenmodus spielen. können Was wir aber nicht machen werden. Genau weil wir haben keine Lust uns noch mal die ganzen Bosse vorzuknöpfen auf dem Experten. Ja. Deswegen wir bedanken uns alle herzlich fürs Zuschauen und es haben sehr spaß gemacht. Äh, Daniel P, wie ist deine Review zu diesem Spiel? war nicht gut, aber nicht so schwer wie so viele Leute, weiß ich nicht, von dem was ich gesehen habe. Ich habe schon Leute irgendwie gesehen, die weiß ich nicht, sind beim ersten Level oder so, glaube ich, verreckt war das. Art, wo die Blätter waren und dieser Drache ist gekommen. Äh, sind wir da nicht auch gestorben? Ja, aber wie, wie die Leute sich aufgeregt haben, wie blöde. So. Die haben noch nicht mal den Sprung irgendwie geschafft darüber. <lacht> und da habe ich mir gedacht, was? Und ja. Gut, kommen wir nun zur Punktebewertung. Bei einer Skala von 1 bis 10, was würdest du diesem Spiel geben? 8.5. Ja, ich auch 8.5. Beide Teufel, und wir haben es ja beide erfahren. Der ist ganz schön nervig. Ja. No. Ja, gut, okay. Dann noch irgendwelche abschließenden Worte? Nö. No, no. Dann beende den Part. Dann beende dann. ich den Part. Bis dann und ciao. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed. The devil will take their hand.